Ja, und willkommen. Mein Name ist Andy Rolpe, und ich begrüße euch zurück zu Let's Play King Nummer 3. Ich muss noch kurz mal Mikro hier richten und dann kann wir weitermachen. Ne? Äh, Habe ich auf Screen irgendwas gemacht? Ich weiß es eigentlich nicht. Ich glaube nicht, ne? aber erst mal gucken. Gummifon hier, äh, ich glaube nicht. Nö. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zur Eclipse und gucken mal, was war da noch alles hier. Finden können. Ich habe extra ein Gummijet gebaut, was hoffentlich diese Kristalle, nee, was auf jeden Fall die kristall kaputt machen kann, weil ich habe es gerade ausprobiert. Und ja, boom. Guck ich da Teil mal an. Das ist das Disney Omega X? Und ja, damit habe ich mal probiert, ein Ding kaputt zu hauen ein Kristall und hat geklappt. Also nehmen wir das mal, ne? habe Übrigens auch versucht, dieses eine Ding im Nebelfluss zu erledigen, aber ja, ich mache dem Ding gar keinen Schaden. Ich kann ein bisschen die Angriffe aushalten, so zwei, drei Angriffe, aber ich mache gar keinen Schaden. Also da muss ich mir noch einfach lassen. So, okay, der ist noch nicht weg. Ich habe den abgeschossen und bin direkt zur Welt gerade gegangen. Also habe ich das noch nicht aufgesammelt. Anscheinend, ja, guck mal, wie schnell. Also, ja, man sieht, ich bin Stufe 99 mit meinem gummi und hoffentlich finden wir ja einige gummisteine die uns weiß ich nicht das leben ein bisschen einfacher machen oder so weil ja gar kein schaden geht irgendwie nicht weiß nicht wie ich das schon wieder wieder schon wieder geht ne? aber ja ich habe keinen einzigen laser glaube ich hier ich kann nur gerade ausschießen aber das ist in ordnung weil ich will ja nur erkunden eigentlich Und wenn ich irgendwie die diese zufallsbegegnungen hier nicht auf a kriege dann ja, ist das halt so ne hauptsache ich habe die nur gefunden dann kann ich die aufs nachholen oder so und ja In der letzten folge waren wir übrigens im Schlüsselschwertfriedhof friedhof und ja wir sind nehme ich mal an, sehr nah am ende also ich kann mal erstmal noch ein bisschen hier aufsparen aber da die Story fortsetzen, beenden, keine Ahnung. Und ja, und oder mein hier noch. Ich muss auf die Karte gucken und um gucken, wo die ganzen Dinger hier sind, die die Kristalle, die pinken. Hier ist irgendwo einer, aber das war ein blauer, ne? dieses eine Ding, was wir im Nebelfluss gefunden haben, oder oh, ist ein pinker? Kriege ich aber auch echt überhaupt nicht down. Also ich kriege da vielleicht down etwas Glück und Ausdauer, aber irgendwie jeder dritte viel Schlag macht mich fertig. Ich, hab, ich merk gerade, ich habe die Heilfähigkeit ausgerüstet. Verdammt, wollte ich gar nicht. Habe ich ausprobiert bei dem Ding. Hat nicht so, also das hat schon auf jeden Fall geholfen, aber also nicht. Brauche mehr Schaden, so geht halt nicht muss ich mich irgendwann noch mal hinsetzen ein anderes Gummijet hier bauen aber erstmal will ich hier oh, die kristalle alle finden und so konstellationen was ich vielleicht kriege ich ja irgendwie Gummisteine, die, die sache ein bisschen einfacher machen und mir fehlen nämlich noch ganz viele ich habe euch oh, feier von dem kreis die ganze zeit ich habe nur so viele fragezeichen hier aber meinen gummi also da müssen noch ganz schön viele freigeschaltet werden ja, noch nicht irgendwie die besten waffen und so von allen ich habe irgendwie blitzkar gummi und so das, ist das beste was ich kriegen kann so metroiden sachen und so habe ich noch gar nicht also ist noch viel frei gespielt werden und ich hoffe hat kriegen wir alles hier wenn wir hier die herzlosen platt knüppeln aber in erster linie will ich jetzt erstmal die kristalle sammeln deswegen habe ich das ding gebaut einfach nur damit das hier schnell die Dinger kaputt haut und man hat ja gesehen, wie schnell es geht. Also ist schon krass. Ich habe das Ding hat auch mehr Feuerkraft als die anderen, als das andere. Und ja, gut da an Wand. Ja, super. Er ist echt doof hier. wo man da hin ich kann mich nicht so gut wenden das kacke nein geht da nicht rein irgendwo von unten ne? von hier irgendwo ne pass auf da war ja, nur einmal kurz angezippt, ne Na ah, komm. Oh, direkt hier. <lacht> Bin direkt davor. Irgendwie abmachen. Nö. Das ist doof so. So, raus hier. Glaub, weil nicht ja so viel zu erkunden ja, mal, hier ist gut das ist voll verwirrend hier ich will lieber so ein weitläufigeres gebiet wenn es geht ja, ich muss schon sagen einmal war so ein ding hier direkt neben so ein so nebelfluss was sag ich mal oh, da war ich will nicht die dinge kaputt hau, ey. ist leider aber nicht so gut wegen massen wegen massenkämpfe ne? ding Ich krieg bestimmt nicht A oder so. Da, hallo. Hey. Da raus. Danke. So. Wir haben wir jetzt? Die Hälfte, so also ungefähr die Dinger brauche ich gerne mehr einsammeln, weil maximal wurde erreicht. Aber trotzdem. Ich erwarte, dass ich einfach vorbeifahre ohne irgendwas. Ne? hier? Kann ich irgendwo raus? Ja. Oh Gott. Habe einzigen Herz so getroffen. Au. man ja, da bin ich noch nicht hingefahren geflogen wenn kann ich gar sogar kaputt machen folger gummi ja, brauche ich nicht wirklich ich war einfach alles kaputt ne? hier schon sieht auch irgendwie bekannt aus so Kristalle sehe ich hier denke ich mal auf der Karte können wir irgendwo da draußen gehen ja ich verirre mich hier so was von keine Ahnung wo ich bin wo ich hin muss Oh, Junge. nicht so schnell, man ist aus? Nein, ich ging nach den Kämpfen gegen das Ding. Habe ich gekämpft, um mich hoch zu Und ja, äh, guck mal, hier ist so, ein paar von denen hier kaputt machen, weil dann kriegen wir damals. Habe ich übrigens auch ein bisschen gefarmt auf Screen. Royal oh, ja, kommt geil. Was meinen hier noch alles? irgendwo ich sollte vielleicht mal auf ob gucken, ob mal eine Idee, Da ne also ist zum Beispiel ein Kristall irgendwo. Pink, Blau, was soll ich denn damit? Das wären ja, ne? Die könnte ich vielleicht mal aufsuchen. Da sind bestimmt geile Sachen drin eine konstellation nein, ich glaube dass eine konstellation oder plötzlich so aus als wäre eine konstellation nicht. war wow, oder wird es sehr verwirrend machen für mich her. Naja danke das Kristall. überraschend wenig herzlose hier aber ich glaube hier ist allgemein noch nicht so viel zum entdecken ne? Muss man eigentlich ganz schnell erledigen ob erwartet nicht noch irgendwie im boss der noch stärker ist als der im nebelfluss das hätte ich jetzt ungern. Wenn ja noch ein Boss kommt, der noch stärker ist, ne, dann kriegen wir Probleme. Ja, da sind viele Kristalle. Da, da ist ein, ein Pinker. Elektron, kohl cool. Das geht mal so ein bisschen rum. Vielleicht kann ich dann so Konstellationen sehen. Hier da zum beispiel okay sind ja blau das, das ist sehr ja gut da habe ich die anderen konstellationen auch einfach gefunden ich bin einfach nach oben geflogen einfach so geguckt und dann ja voll einfach eigentlich na los danke kann gar nicht mein dings einsetzen meinen Eine Dreieckfähigkeit. fähigkeit da ist noch einer. Was ist das? Bismarck. Gummi mission abgeschlossen. Irgendwo ein Kristall, da drin ist irgendwo einer, glaube ich. Da ja, drin sind ja wohl keine Konstellationen. Ne? Also da unten, darunter gibt es auch noch Sachen. Hi, da ist ein Checkpoint. Muss ich alles nur sammeln, hallo Er ja, fühlt sich an, als wäre ich irgendwie unter so einen, unter so einem Sternzerstörer von Star Wars ganz viele geschütze noch unten oben sind irgendwo da drin ist ein kristall dreck als ein blauer kristall wird äh. hat so gehört das gehört und kette gummi äh, von wo kam ich jetzt so jetzt bin ich einmal herum gefahren ne? nee, ich dachte jetzt eine dinge diese festung aber hier los mal ja auch kein erfahrungspunkt aber ich muss A erreichen wollte ich wahrscheinlich nicht kriege weil ich nur nach vorne schießen kann jetzt was seid ihr denn wird ja, lange dauern hier ein ander ich muss mal ein anderes benutzen, ich. Ich mein anderes gummiket hier benutzen glaube ich meine ich hau alles hier mit einem schlag weg aber dauert zu lange Ach, fliegt alle in der mitte gut die fliegen echt alle so in der mitte ich soll vielleicht warten hier ja vielleicht soll ich mal mit dem hier versuchen hat den kaputt zu machen. mit dem alten noch versucht ein bisschen abgedatet wurde aber das hier scheint glaube ich ein bisschen stärker zu sein Gütter, eh. du kommst erledigen. Ja, irgendwann mit Punkte zu tun, ob man A oder so kriegt. Er wird schon B, also hat sie gut aus. Muss ja, ich doch. Und links auch einer oben um rechts auch einer und rechts auch einer. Auch. Schon tot. Das Ding hat aber auch immens viel Feuerkraft, glaube ich, also. ich gehen die deswegen so schnell kaputt aber ich hätte auch gern so meine mini jets und die lasers da ja, kommt schon ich habe hab schon seit ewigkeiten bene aber gut danke ich darf nicht noch mal machen also hat wichtigste für mich dass ich das halt nicht noch mal machen muss dann countdown 11 sandmaterial wundermieten dicker die schreibfahrzeug Okay. Oh Gott, da kommt da irgendwas dickes noch raus so oder so, ne? Pass auf. War da irgendein Boss oder so, wahrscheinlich. Komet Gummi, das glaube ich gut, ne? das ist Ein Laser, wenn ich miniere Na, wie sieht es denn hier aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das war fünf Sterne. Okay, hat hier sind so dicke Sterne. Ich glaube, das sind Bosse Dreck. Da ist, glaube ich, die Festung, ne? Ja, da sind diese drei Dinger, ich glaube, das ist die Festung, das ne? war da oben entlang fliegen. zu eng weg. Au. Gar keinen Schaden bekommen. Ah, fliegt doch. Boah. da kommen er hm. weil die müssen mich natürlich die ganze zeit treffen ne? oh, heilung was machst du jetzt ja, dahin das auch schon auf mich abgesehen <lacht> herrlich hm, sehe ich von ihr da guck mal über dem Schlüsselschwert Friedhof. Wie habe ich ihn ja bisher? Mal Was? Mm. Was? Wat? Ich bin definitiv von der falschen Perspektive irgendwo hier. Wieso von der Seite oder was? Von unten. Von unten, ne? ich machten das machen Ultraus. den kenne ich da haben wir einige von denen ultros beobachter die eine fehlt mir noch eine konstellation ja, die ne, schatzsphäre Wo sind die schatz Ich finde die, die bisher ja alle verpasst. Muss noch irgendwo drin sein, ne? Boah. Voll langsam fliegen wir eigentlich. technik bonus weit oh hallo habe ich die konstellation ab schon abgeknipst hallo da bist du da ist ein pinkes dingen Um uns das erstmal ich nehme an ich war dann ja noch nicht so ich hatte wohl alles gesehen oder so erfahrungspunkte kriegen wir zwar von dem ding aber brauchen wir nicht wir brauchen die Schätze Gott okay da habe ich verpasst kriege ich dann noch mal eine Chance ja noch nie irgendwie so vermasselt ja, oder weniger da fehlt nur irgendwas ah. also ich muss halt alles in einen durchgang schaffen den hier unten wahrscheinlich abschießen. als du, komm her. Er Jetzt gehen wir weiter, halt aber... hier geblieben. So. brauche ich nicht. Die mit Gummis. Auch oh, viele gar gummis Aska. Graviga. Ich glaube, sind alles Waffengummis, ne? Meteor-Gummi. Und römisch jetzt irgendwas. damals damals damals Und adamant Ich da habe ich fotografiert, ne? ja. Oder? Die letzte Konstellation, die wird ja wohl nicht irgendwo da drin sein. Ne? Das war ja wohl, das ging ja doch gar nicht. Dann müssen wir wohl da rein. Ne? Warte mal Kann ich ja unter dem Fliegen unter dem Ding. Ja, ne? war ich das nicht gerade. Na klar und da ist glaube ich letzte. okay sehr eine konstellation muss abknipsen sitzt du denn? bin hier für schatz wählen gibt es hier zwei oder drei Warte mal bin ich jetzt schon wieder zu der einen zurückgeflogen nee, ne? <lacht> Ein Omega-Wappen. Omega. Omega. Sterbenkucker. Okay, nämlich mal, wir gehen da rein, ne? Kristall. Müsste alle ja draußen einsammeln, sonst, aber oh, das ist eine Schatz wäre <lacht> oder oh, ist auch ein Kristall mit dem blauen nur gesehen. Da komme er. Irgendwie kann ich da nicht abschießen. Kaputt oh, haben die die extra eingestellt, damit ich verwirrt wäre Oder was äh, verpasst geil. Ah, Ein Verpasst gemein. habe ich auch nicht geschafft Face, ja schießt sich da hinten schon ab ja ich weiß wo die echten jetzt sind Ah, dafür sind die da einfach zum verbinden na komm irgendwie ich mich dem irgendwie an mega man mega man x vor jetzt eine äh, diese virtuelle Welt level Mit cyber peacock glaube ich ne Okay, Windgummis, was machen wir denn? Hallo. Ja, wir kriegen auch Oreal kommen und so. Das ist auch gut, ne? ja, Was fehlt uns hier noch? Glaub Bauplanfragmente. Eins, zwei, eins, zwei. und wir bauen noch eine wäre nämlich an ne? Na, wo ist der rest hier überall Wer bist du denn du bist ja so ein hai wieder terror ne? Terrorhai oder irgendwie sowas kommt schon nicht mal ich platt jeder ja, du machst voll viel schaden kamin heibert der kamin ist auch eine Farbe, oder alter der viel aber der ist nicht so stark wie der andere also ich habe mich einfach mal ein paar mal dann ne? warum ich die eine fähigkeit nicht ausgerüstet oder gar nicht das ding benutzt ey. nervt keinen einzigen laser zu haben ne? aber hey, ich kann mich heilen das ist auch gut ja, dann kriegen wir auf jeden fall da und er zwar sehr viel mehr hp aber da war es auch schon eigentlich ich denke das mich noch nicht mal damit ich mal soll ich mal mit dem schiff versuchen problem ist das ist langsamer und ich muss sehr ja schnell genug sein um irgendwie diesen wirbelsturm zu gehen mit dem ging nicht ich voll doof finde ja, das würde ich wie einsetzen auf mich. Ich habe noch gar nicht wie ne? gerade, egal. Das Ding ist tot und das, das ist aber zählt. Kampf gegen Kaminhai. Diamantmaterial, Kraftfeld. Auch oh, schöne Farben. Okay, das sind zwei. Hier rein. Okay. da war ich denn jetzt noch nicht? Das ist jetzt die Frage. Jemand versucht mich die ganze Zeit abzuschießen. kannst du sagen, ich Weißt du, warst es das nicht? Aber trotzdem. Ich würde sagen, wir fliegen noch mal da rein, weil da wir draußen ist nichts mehr, außer da ist irgendwie, da ist ein Pinker Kristall will ich was sagen das genau das gegenteil hat hier eintrifft ja, da ist neben neben auch noch ein pinker bei der letzte glaube ich Glück habe ich nicht blauer. Ah, verdammt. Ich muss noch nur einen von diesen Dingen wir machen diese eine Pyramide noch mal platt, damit das von der Karte hier weggeht und mich nicht die ganze Zeit verwirrt. So wie diese Kristalle, die hoffentlich nicht respawnen. Solange ich einmal in diesem Gebiet drin bin, nie rausgegangen bin. Das machen wir die Pyramide platt. Oh, das war anderes. Warte mal ihr seid die Dinger, die ich gerade erlebt habe, ne? Oder? nee doch äh, ich brauche vier okay ihr werdet dann immer wieder neu auftauchen und mich verwehren geil finde ich nicht gut adamant cool mit der halt cool auch mehr Kristall die dinge ja nicht kaputt das sind ausgedehnte semnas klingen ätherische klicken so, da ist die pyramide ne? das ist immer kaputt machen damit die nicht die ganze zeit hier auf der karte ist hängt hat <lacht> schon alles kaputt. Ja, ich weiß nicht, die Dinger funktionieren. Einfach die Dinger kaputt man Das ganze dinge in der Mitte hier abschließen müssen. nur die Dinger ja der Seite kaputt hauen. Hey, okay, das Ding nicht. Gut, hm. hab nur B erreicht, komm. Dann also habe ich mal A hier erreicht. So, so irgendwo ja also noch ein Eingang, ne? wette meinen linken fuß hat irgendwo da drin so ein, eine schatz wäre und ein dings ist ein bauplan fragment also der ist jetzt da war ich dann gerade habe ich da nicht gerade nachgeguckt aber war ich schon mal ja. die dinger sind schon wieder respawn mehr ne? nee, das sind vier sterne habe ich noch nicht äh, ich... Nee, die habe ich noch nicht muss ich erledigen kommen Ich irgendwo hier reinfliegen ich weiß es nicht so, da müsste ja so schnell... Da müsste ja schneller erledigt sein als... Fünf Sterne-Dinge, ne? Weil da habe ich auch A bekommen. So, wenn wir nach der Logik gehen, ne? Die Dinger scheinen irgendwie gute Punkte zu geben. Wenn ich die erledige, komme ich irgendwie einen Rang dazu. wie diese Bienen aus Roosevelt, ja hier. Ich gast habe in Chain of Memories. Pink. Ja, gut. Danke. Soll noch sein so und ich krieg B, äh, A, oder? Komm. geblieben Ich habe da einfach nur was mit Punkte zu tun ja. Der Rang. Komm her. Komm her. Ja, die geben so... 20.000, 200.000, 200.000 glaube ich nicht. Ne? Ah! Da bleibt mal die wieder, genau. Yes. Mm -hmm. Gut läuft alles bisher Zuckerauto Zuckerauto hier auf der linken Seite ist noch nicht alles ja, klar ich kann ja nirgends rein oder wollte sie schon wieder Kristalle da habe ich doch gerade nachgeguckt es so, muss da irgendwo sein ne? da muss noch irgendwo einer sein So mal von unten sieht es aus da sind zwei kristalle kommt schon einer von dem muss pink sein nee, war ich schon und der kristall ist immer mehr das ist ein blauer aber da immer da drin ist das habe ich noch nicht erledigt Komm, da sind die gerade erst gespawnt glaube ich nicht mehr ne? ich bin so schäle einfach nur Na, da Na, wer bist du du bist dieser eine der vom monstropod polis war immer Komm, ich krieg ich kriege auch Gott, ich habe jetzt schon leicht erreicht. Ah, Au. Okay, ich soll vielleicht ein bisschen mehr ausweichen, aber eine Idee, ne? Nee. Ich mal irgendwie. Ah Gott. So, jetzt kommen Gut, machen wir ausweichen irgendwie höhere Priorität. So, jetzt wäre gut, wenn ich ein paar Laser hätte. Ich kann mich nicht erinnern, und ich den seine Einzelteile kaputt machen konnte, aber... Guck mal. Ja, du hast mein Glitzern weggemacht. Da denke ich jetzt einfach... So, ich kann den seine Dinger kaputt machen, gut. So, da denke ich jetzt einfach weg ich mich überhaupt nicht ich bewege mich überhaupt nicht. heilung Hab schon A, also und besser er wird <lacht> gegen den überkrieger weiß jetzt da. Und sagt mir, das ist eine Belohnung, kein Gegner. Das ist irgendein Boss. Pass auf. Okay. Du bist bestimmt super stark, ne? So, und ich musste mal hier reinfliegen. Warte mal, ich kann mich doch teleportieren, oder? So hier, wie habe ich da noch nicht? nicht mal hier hin. Ich glaube es direkt vor dem vor der Pyramide, ne? Keine Musik. Was habe ich gemacht? Oh, warum sie weggegangen das ist doch das ist doch gleiche gebiet ja hallo so. da sind die ganzen gegner wahrscheinlich wieder gespawnt ne? so nur ein blau bauplan fragment finden und die blöde schatz wäre So, gegner habe ich alles ausgezeichnet ja außer den letzten da so, hier habe ich das schon ehrlich, ja Guck mal hier rein irgendwo muss ich ja was verpasst haben also ich eine schatz wäre irgendwo aber ich weiß nicht ob die jetzt wieder draußen oder drin ist Vergesst manchmal wenn man die kamera auch drehen kann Langsam, halt. Da war ich aber schon, ne? Ich glaube schon. Aus dem Weg. Der letzte Bau äh, Bauplanfragment will ich noch finden. Direkt. Ah, das ist jetzt wieder nicht wahr. Muss ich jetzt hier wieder so lange suchen für das eine teil ich muss die dinger kaputt machen überhaupt nicht kaputt man gehen die mittleren dinger doch immer kaputt wie die erst anfangen sich zu drehen sobald ich reinkomme auf den arm nehmen So, ist da. Oh, hier ist so ein Dingen. Ne, warte mal, ist Anfang. Gott verdammt. So, wo Wissen das hier? Hier sind wir wieder ganz am Anfang. Aha. immer mal nach links sieht so aus als wäre ich noch nicht gewesen weil wäre noch überall punkte und so sind geld und was weiß ich blau Warum ich so da durchstänge, wenn ich einfach so da durchgehen kann, ne? Wahrscheinlich ja, noch nicht gewesen zu sein, oder? Doch, hier war ich auch schon mal. mal im Weg. Wer nee, bringt mich nicht so links sehr ja. oh, Wo ist denn das letzte? Ja, ich sein, ja. ja Wir es dann nirgendwo. Schon wie voll geheimer Weg irgendwo, ne? Pass auf. Da bin ich wieder am Anfang. Ne. So, alle Wege führen hier raus, alles klar. Dann, wo ist die blöde Truhe? Ja, die blöde Schatzsphäre, letzte Bauplan-Fragmente gibt es da jetzt wieder nicht. Technik-Bonus, geil. ich konnte ja mal die Zone hier aufrufen, ne? Bin ich da nicht irgendwie im Weg? Ja, ich kann am Wegpunkt hinpacken, geil. Wenn ich mal eher dran denken sollen, ne? Das wäre gut gewesen. Das irgendwo drin, ne? Das ganze da hinten irgendwo. Ah, da ist irgendwo versteckt. gibt es jetzt nicht. Und ist der letzte checkpoint Und da muss aber auch der letzte kristall sein kommen oder hinten ich sehe sie schnell schnell na komm letzte dingen tut mich schon wieder hier so austricksen und erstmal will ich das ja schießen glaube ich kaputt gedreht was weiß ich werde gedreht lass dich drehen was weiß ich sehr schon wieder so Ablenkungen reinpacken, Glaubt das ja nicht. da muss ist jetzt der letzte Kristall? Muss ich dann echt wieder auf Screen hier suchen. So, ja ich habe alle von den Dingern gefunden. römische 90 das war das letzte ich hab schon gefragt von dann einmal. ich habe da nur römisch gelesen letztens ja gut, dann werde ich wohl diesen einen kristall noch auf screen suchen so wie es ausschaut geil 15 obwohl vielleicht kriegt ihr das später ne? ich hab irgendwas anderes so, wir gehen erstmal zur weltkarte und speichern weil ich würde gerne erstmal das hier alles speichern und dann gucken wir mal ob wir dieses boss dingen da kaputt kriegen diese festung hm.